Ich hasse euer Gesetz, ich hasse euer Geschwärts Die werden Menschen getrieben, sie werden schwer verletzt Zusammengetrieben, zusammengefärscht Um zu zeigen, dass Ordnung in diesem Lande herrscht Wer nimmt und stiehlt, der profitiert Wer nichts Liebe sucht, der verliert Wer liebe mich, daraus machen sie kein Hehl Wer liebe mich, der gibt schief Schiefbefehl Und Kinder laufen mit zweierlei Blut im Leib Versteckt euch, wo ihr seid Ob man noch weit der Bronner Schnee fällt Und bedenkt das Land das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten geht die Trommel schlagen. Ich hab den falschen Nein, denn es könnte ein Fremder sein. Mit blasser Haut und schwarzer Haar, weiß du wohin und wo seine Heimat war. Chukin der Fettier der Gaffan, der Limbi der Korkan, die Sonne könnte die Atanda, Yamachala, Akkichinau Rio, Dinamos Kalario, Omeru Hakili, ¡La vida, la Awesome. Thank you.